gegen Neonazismus kämpfen oder wird das gut geheißen werden? Das also, Parlament Ukraine arbeitet unter Diktat des Rechtssektors, kontroliert Parlament Neonazisten. Und in der Ukraine äh, arbeitet äh, das äh, Parlament unter dem Druck des rechten Sektors. Майдан утверждал правительство, то есть все правительство под контролем правого сектора. Ярош, руководитель правого сектора и Парубий, комендант Майдана, теперь будут контролировать всю власть со стороны Совета Безопасности. Ярош и Парубий, как Kommandeur de, de, des rechten Sektors auf dem Maidan äh, haben, äh, ein, haben hier äh, völligen Einfluss auf äh, die Regierung jetzt in Kiew. Generalny Prokuror, Mitglied der äh, Nazi Partei, Mohnitski, Neonazi. Der Mohnitski, Mohnitski, der General, der, der Generalstaatsanwalt genau. Neonazi. Er ist, ist selbst ein Neonazi. <lacht> Служба безопасности Наливайченко неонацист. Und äh, vom vom Sicherheitsdienst ebenfalls der Chef äh, Что ждать народу Украины also, от такой власти? Was, was soll das Volk der Ukraine jetzt von diesen Machthabern erwarten? Из äh, всего народа Украины 5 миллионов официально русские. Это соотечественники для Путина, для России. 5 Millionen Ukrainer sind äh, Russen, also russischstämmige. По закону Also, Putin ist äh, verpflichtet nach dem Gesetz, wie das das das. Um heißt also es ist ein Gesetz über äh, Heimatleute, ja, oder so ähnlich. Dieses Gesetz verpflichtet Putin zu handeln im Interesse dieser 5 Millionen russischstämmigen äh, Einwohner der Ukraine. Das sind nicht russischstämmige, sondern Russen. Ja, Russen. russische Pass. Ja, die haben Ru ja. Ja, okay. russische Pass. Krim war 60 Jahre назад die Krim wurde vor 60 Jahren als Zeichen der Freundschaft von Russland an die Ukraine verschenkt. 80% der Bevölkerung dort sind Russen. Und äh, Sevastopol ist ja bekanntlich die Basis der Schwarzmeerflotte Russlands. Была очень напряженная ситуация, Крым хотел выйти из состава Украины. 1997 gab es schon eine sehr angespannte Lage, da wollte die Крым äh, aus dem Staatsverband der Ukraine austreten. И Крым удержали в составе Украины только за счет того, что подписали большой договор с Россией. Und äh, nur dank einem Vertrag, der mit Russland unterzeichnet wurde, äh, konnte die Krim im Prinzip, im Staatsgebilde der Ukraine verbleiben. И подписали договора пребывания Черноморского флота до 2017 года. Und äh, in dem Vertrag wurde auch geregelt, dass die Schwarzmeerflotte Russlands bis 2017 dort verbleiben darf. Deswegen äh, ist also äh, ist es ist vertraglich untersagt äh durch äh, Gewalt hier diesen Status zu verändern. Это 11 12 статья договора. Das ist äh, 11 und 12 äh, Artikel dieses Vertrages. По этому договору Украина обязана äh, усиливать экономическую интеграцию с Россией. Это 13 статья договора. По этому 13 Artikel артикл dieses Vertrages ist eben geregelt, dass die Ukraine seine Wirtschaftsbeziehungen mit Russland äh, ausbauen, äh Поэтому договору Украина обязана не предпринимать никаких действий. Никакие действия в ущерб другой стороны безопасности. Украина, Без... да, Украина да, ну каждая сторона, да, да. да, каждая сторона обязана не предпринимать никаких действий против безопасности другой стороны. Und deswegen ist jede der beiden Seiten, also Russland sowohl als auch Ukrainer, äh, verpflichtet, keine äh, Aktionen zu unternehmen äh, zum äh, Nachteil der anderen Seite. У кого есть какие сомнения, что эта нацистская власть не будет выполнять этот договор? Es gibt überhaupt keine Zweifel darüber, dass diese äh, Neonazi-Macht in Kiew äh, das nicht einhalten wird. Und Im Parteiprogramm der Partei Svoboda ja, ist ja. niedergeschrieben, festgelegt, dass also äh, der Autonomiestatus der Krim abgeändert werden soll. Und ebenso ist in diesem Parteiprogramm festgeschrieben, dass die äh, Ukraine wieder Nuklearmacht werden soll. In diesem Buch äh, ist auch das Programm der Partei Svoboda enthalten. Какие сомнения у кого могут быть, что эта власть Украины будет провоцировать столкновение с Россией? Скан не будет никаких сомнений в том, что в конце концов новая власть в Киеве будет провоцировать столкновение с Россией. Так что России ждать, пока. В Украину войдут натовские войска и нацелят свои ракеты на Москву? Also soll jetzt warten, bis NATO in я uh, yeah. также хочу обратить внимание на проблему. Yes. очень важную проблему. Я möchte also auch noch die Aufmerksamkeit auf ein sehr Problem lenken. Welt, auf ist die Europäische Union wirklich daran interessiert, dass auf dem, im ganzen euroasiatischen Raum Frieden herrschen? So ist... ist sie interessiert daran, dass die Europäische Union konstruktiv, wirklich konstruktiv mit Russland zusammenarbeitet? Wenn es dann muss man nicht wenn ja, dann muss man sich hier unverzüglich an einen Tisch setzen. Berlin, Paris, Moskau. Also Berlin, Moskau und äh, Paris. Это большие геополитические игроки, большие, крупные геополитические фигуры. Да, das, das sind die großen äh, geopolitischen äh, äh, Handelnden. Они должны честно сказать друг другу. Äh, äh, То, что происходит на Украине. И опираясь на нормы международного права, на Европейскую конвенцию по правам человека, на резолюции ООН, принять решение о стабилизации положения дел на Украине. Und auf der internationaler Vereinbarungen wie zum Beispiel der internationalen Menschenrechts, äh, äh, Menschenrechtskonvention und äh, Vereinbarung der UNO, äh, muss dafür gesorgt dafür werden, die Europäische Konvention und принять äh, решение о стабилизации положения дел на Украине. Наш визит äh, äh, здесь в Европе äh, уже äh, целую неделю äh, пытается äh, на самом высоком уровне политикам Евросоюза и отдельных стран объяснить, что без борьбы с, с украинским нацизмом стабилизации на евразийском континенте не будет никогда вообще. Наша делегация. Die Woche, die dass mit den Neonazis dort kein Frieden in Europa herrschen wird. уже представители так называемой новой украинской власти назвали Россию агрессором, интервентами. Also äh, gestern erst äh, hat die neue ukrainische Macht äh, Russland als Aggressor bezeichnet. Они начали реализовывать задачу, ради которой их поставили Во главе страны Соединенные Штаты Америки конфликт с Россией, война с Россией. Und И Линдон Ларуш, как блестящий аналитик геополитических процессов, блестяще спрогнозировал, что события на Украине это провокация третьей мировой войны und äh, Linden hat schon äh, in und Helga Larouche -La haben äh, in eindeutiger äh, Weise eben deutlich und klar gemacht ähm, dass die Lage in der Ukraine einen äh, Nuklearkrieg provoziert. Aber, ja. die Aber nun ist es eben so, dass äh, die, ja, die Führer der Europäischen Union selbst zu, wie sagt man, sich selbst in eine Sackgasse geführt haben. Und sie nennen die ukrainischen Neonazisten Demokraten. Und deswegen gehen sie auch nicht ein auf einen konstruktiven Dialog mit Russland. Поэтому вполне резонно предположить, что Россия начнет защищать свои геополитические интересы и интересы соотечественников сама на Украине. Es... на Украине. Deswegen ist es, es auch nur zu verständlich, dass Russland äh, letzten Endes alles tun wird, um hier äh, in der Ukraine seine eigenen Interessen und die seiner verteidigen wird. Может ли это усилить напряженность äh, в Европе? Yeah. Да, может. Kann sich die Lage in Europa verschärfen? Ja, das kann sie. очень тяжело Und das kann man sehr schlecht äh, prognostizieren, einschätzen. No то что бесспорно, что вчерашние бандиты и неонацисты, которые тели государственные сюртуки, они будут реализовывать свои интересы с помощью государственной машины власти. Und äh, so wie es aussieht, werden also die gestrigen radikalen Terroristen, die jetzt an den Staatshebeln sitzen, eben äh, genau das zu versuchen zu provozieren. Also Mord letzten Endes, Mord an, politischen, also, an der politischen Opposition, physische Ausschaltung, Liquidierung. Und äh, die Gefahr, dass wir ausgeschaltet werden, politisch und auch physisch, für mich und Natalia, die ist riesengroß. Und darüber, und darüber haben wir auch äh, dem Präsidenten des Europaparlaments äh, berichtet und er hat aber darauf nicht reagiert. Absolut real физическое уничтожение людей по национальному признаку. Это традиция украинских националистов, которые они, которыми они обогрели свои руки в крови, так сказать, уничтожая мирное население die tradition der ukrainischen nationalisten durch Blut vergießen. Wenn, wenn Russland sich hier nicht einmischt, dann werden die Menschenrechte in der Ukraine völlig untergehen. In Ljwovä ukrainische Nazisten 15 до 17 Jahren уже провели Nacht der Die Nacht дома, квартиры поджигали оппонентов, значит разбивали verletzten грабили магазины also Im Westen der Ukraine, zum Beispiel in äh, Lviv, ähm, sind Häuser geplündert. worden, äh, sind Menschen zu Schaden gekommen. Äh, äh, es ja. ist also eine, kann man sagen, Parallele zu den Ereignissen, zum Beispiel der Kristallnacht im Dritten Reich. Und wir treten halt ein für, äh, ein, also, äh, für den Zusammenhalt des ukrainischen Staates. Но эту власть Россия не признает никогда. Aber, äh, diese, also, äh, не признает власть полномочия, легитимность mm -hmm. этой власти. Mm -hmm. also, Russland wird äh, Russland wird äh, die in auf Fall Если кто-то из России признает полномочия этой власти, он будет там политическим трупом. Also, wenn diese, diese neuen Machthaber in Kiew anzuerkennen, dann wird er eine politische Leiche sein. Das Andenken an die, äh, an die Väter, die im, äh, na, im großen Vaterländischen Krieg gekämpft haben, fordert das einfach. Поэтому я уверен, что если войска России войдут в Крым, их будут приветствовать. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass wenn russische Truppen auf der Krim Но чтобы это, этого не случилось, не вынуждали Россию вводить войска, мы предлагаем Евросоюзу немедленно переговоры. Берлин, Париж, Москва, немедленно переговоры и не признание этой власти. Also wir schlagen der Europäischen Union äh, sofortige Gespräche vor und, und dass eben diese neue Macht nicht anerkannt wird. Und, und dass sofort äh, diese Neonazis dort entwaffnet werden. Dass äh, sämtliche diese faschistischen Bewegungen äh, verboten werden. Das wäre auch alles nur, äh, das ist auch, wäre auch alles äh, dann auf äh, dem Boden der des internationalen Menschenrechts. Das folgt auch allen äh, internationalen Vereinbarungen und Beschlüssen der UNO. Also wir äh, haben hier heute, wir haben heute hier unsere Anschauung geteilt über äh, diese Gefahr vor der wir jetzt stehen. Und äh, wir, wir haben also direkte Verbindung zu unseren Parteifreunden dort. Und äh, die Situation ist eben sehr, sehr gefährlich. Und wir hoffen eigentlich sehr auf die Hilfe Deutschlands in äh, diesem Konflikt zu, äh, zu vermitteln, genau. Ich weiß, dass noch, äh, noch Fragen sind, das haben sich schon Leute gemeldet. Ich muss trotzdem äh, sagen, wir haben ja Herrn hier, er sitzt auf heißen Kohlen. Er muss definitiv noch was sagen, ja, heute. sonst ist er nicht in der Ukraine. Hinterher haben wir noch Zeit zu diskutieren. Es geht um eine wichtige Sache, die um, äh, die Situation eventuell ein Stück weit also entspannen kann. Jeder kann sich an die UNO wenden wegen einer Responsibility-Protect. Und ich denke, es ist notwendig, dass also äh, äh, die Ukraine oder die Oppositionellen, also sie, also sich an die UNO wenden und sagen, äh, wir wollen eine Responsibility-Protect, bei uns droht Völkermord. Weil das ist, hat, hat etwas mit, äh, mit den Vereinten Nationen zu tun. Und äh, ich, bin da, ich bin der Auffassung, also äh, dass man sich also, dass man die Situation rumdrehen muss. Ja, ich, ich kann nur kurz sagen, äh, okay, es gibt krass. einen Vorschlag von, von Putin, dass die Befriedung der ukrainischen Situation über die entsprechenden internationalen äh, Institutionen einschließlich der UNO, der OSZE, die gibt es auch noch, und den äh, nato russlandrat rat, äh, -Rat stattfindet. Es muss nur angenommen werden von Westen. Das ist unsere Aufgabe, hier den Druck äh, zu erzeugen. Aber jetzt muss Herr ja, äh, Gadschow reden. Er ist extra hergekommen, um zu reden, das Recht hat er. Sehr geehrter и Уважаемые дамы и господа, я хочу подчеркнуть, что мы блок, äh, политический блок оппозиционных партий. Äh, Полити политический блок оппозиционных партий. Оппозиционный блок. Ja, sein, also, äh, ja, eine,